Hallo, wir sind Nina Treu und Johannes Schneeweiß vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig und wir brauchen eure Unterstützung. Das Konzeptwerk ist ein Verein, der sich für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft einsetzt. Hier in unserem Büro arbeiten mittlerweile 20 Personen aus verschiedenen Fachrichtungen, unter anderem Politik, Umweltwissenschaften, Pädagogik, KWL und Soziologie. Davon sind 10 Hauptamtliche. Das Konzeptwerk setzt der Alternativlosigkeit der heutigen Wirtschaftspolitik etwas entgegen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bedürfnisse aller Menschen in den Mittelpunkt der Wirtschaft gesetzt werden und die ökologischen Grenzen des Planeten geachtet werden. Wir vernetzen Akteurinnen, schmieden Bündnisse und entwickeln gemeinsam Projekte. Denn wir glauben, dass die Neuausrichtung der Wirtschaft der Zusammenarbeit von Menschen und Organisationen aus unterschiedlichsten Kontexten bedarf. Wir wollen eine Veränderung von unten bestärken. Denn das ist unserer Ansicht nach die Grundlage für einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel. Dafür organisieren wir selbst, zusammen mit Partnerinnen und Partnern, größere Veranstaltungen. Zum Beispiel die degrowth konferenz in Leipzig im Sommer 2014. Dort haben über 3000 Menschen fünf Tage lang über Gesellschafts- und Wirtschaft jenseits des Wachstumsparadigmas diskutiert und diese auch ausprobiert. Oder die d sommerschule zur Klimagerechtigkeit im Rheinland dieses Jahr, wo 500 Leute teilgenommen haben. Mit unserer Bildungsarbeit streben wir an, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr Interesse für wirtschaftliche Themen zu wecken. Wir wollen ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungen kritisch analysieren und diskutieren. Außerdem wollen wir aufzeigen, dass bereits heute alternative Wirtschafts- und Lebensformen existieren, die als Anknüpfungspunkte für eine Transformation dienen können. Wir entwickeln und verbreiten Bildungsmethoden für eine alternative ökonomische Bildung, schulen MultiplikatorInnen und vernetzen Menschen in der Bildungsarbeit. Bisher finanziert sich die Arbeit des Konzeptwerks vor allem über Projektförderungen, die immer zeitlich auf bestimmte Projekte beschränkt sind. Die Koordination und Verwaltung des Konzeptwerks sind hierbei nicht berücksichtigt. Um Kontinuität in unseren Arbeitsstrukturen zu ermöglichen, möchten wir daher eine halbe Stelle für Nina und eine halbe Stelle für mich mit eurer Hilfe längerfristig finanzieren. Meine Stelle beinhaltet die Gesamtkoordination des Konzeptwerks. Das heißt, ich behalte einen Überblick über unsere Aktivitäten, stoße Prozesse an und halte die auch am Laufen und bin Ansprechperson für viele organisatorische Fragen. Wir entscheiden gemeinsam, wer wie angestellt wird, aber als Personalbeauftragte lobe ich die Optionen aus und kümmere mich um die Familie. Außerdem habe ich Kontakt zu vielen Partnerinnen und Partnern und vertrete damit das Konzeptwerk nach außen hin. Meine Tätigkeitsfelder umfassen die Buchhaltung und Vereinsverwaltung. Ich stelle Budgets auf, prüfe Zahlungen, kümmere mich um Jahresabschluss, Spendenbestätigung und Steuerangelegenheiten. In der anderen Zeit kümmere ich mich um alles, was mit dem Büro zu tun hat. Hausmeisterangelegenheiten, alles rund um Computer, Drucker und Software und sonstigen Inventar in unserem Bürokollektiv. Unsere beiden Stellen zusammen kosten monatlich 3000 Euro. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mit einer festen Fördersumme monatlich unterstützen könntet und damit zur Festigung des Konzeptwerks beitragen würdet. Schon 10 Euro monatlich würde uns sehr viel weiterhelfen. Dankeschön. Dankeschön. Merci bien. Muchas gracias. Shukran. Thank you. Mehr können wir nicht. <lacht>